Nein, Sie lassen immer diskutieren über den Preis. Also das letzte Gespräch wird ja so. Entweder sagt die Gemeinde, sie nimmt es ansonsten, das kommt nicht weg. Also wir brauchen eigentlich im Nachbar schon ein Interesse, wenn man das, also so das, ist das. Nein, nicht hat. Nein, Also wenn ich das Wunschstück daneben habe, schaue ich, dass ich das auch gebe. Wenn ich das nicht halt so. ist das noch ein Schnäppchen, teurerweise. Bedenken. Alternative? das wird die Hinteren, ob ich das nicht Ah. Stadtplatz kommt oder was? Ja, dann muss du durch die Dorfstraßen fahren. Also das ist so, als die jetzt die Anbindung von den Landesstraßen. Also eine Alternative du hast schon alle für Hilfe auf der Straße auch, wir wird verwendet. Dort irgendwo einer Brückenbahn. Und dort haben wir wesentlich ganz andere Grundschicks. Noch dazu, wir haben es ja, der Bebauungsplan ist sozusagen von Gemeinde und seit 30 Jahren ist diese Axt immer angedacht gewesen, dort auch der Schließungsmogen. Macht einen Sinn. Vor zu den Verhandlungen. War 20 Euro das einzige Angebot oder ist das auch schon, mit, ist von uns schon weniger angeboten worden? Ja, mit 10 Euro die Verhandlungen begonnen. Ja. Also mit 10 Euro wurden die Verhandlungen begonnen. Jetzt haben wir 20 Euro. Also ich sage das jetzt noch, äh, noch einmal zum Feststellen, wir fangen da an, bei einem Grundstück für eine Straße, die 10 Euro zur Verhandlung gehen auf 20 Euro und auf der anderen Seite stellen wir Enteignungen in den Raum als Gemeinde und erzwingen so einen billigeren Preis Nur für das Protokoll. Gut, ich gebe es zur Kenntnis. Ich kann mich erinnern, es gibt oben am Sommergrund oder am Sonnenweg ist eine Siedlung geplant, aber da haben wir Pläne gesehen. Und da war beim damaligen Konzept auch geplant, dass auf dieser Straße äh, die Brücke, die jetzt äh, die Hitzendorfer Straße quasi verbindet mit dem Sportplatz, die ist geplant als befahrbare Brücke und damit ist die Erschließung von oben gegeben. Was ist mit dieser Variante? Ja gut, da muss ich das ganze Fahrtüttel von oben auf aufhalten. und bis bisschen von oben runter erschließen. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Gemeinderechte Ja, aber solche Pläne wurden da präsentiert einmal, wo die Erschließung von beiden Seiten das wird jede, Du musst jede Möglichkeit äh, irgendwo ventilieren, ja. Grundschutzflächen sozusagen, die ja ein bisschen dezentral in von von einer vernünftigen Anbindung. Also, meine Frage ist, ob das, das nicht dass das so mit der Erklärung nicht die einzige Möglichkeit ist, das zusätzlich zu erschließen. Ja. Okay. Danke. Diese Erschließung ist die einzige für diesen Bereich, weil das, was oben ist am Sonnengrund, das ist Luftlinie 500 Meter weg. Das heißt, 500 Meter ist der Straßennetzerschließung nicht relativ weit, sondern sehr weit. Ja, aber wenn ich das damalige Konzept nochmal in Erinnerung rufe, ist dieser Weg am Losenbach runtergegangen und dann quer rüber Richtung, äh, Richtung am Säulen. Und dann mal im Konzept haben. Ja, Als Ringweg geplant. Die Saute der Großentwicklung Entwicklung wirst du zum Beispiel über parallel mit dem Rosenburg mit anwenden müssen. Und dann noch mal, dass das zweite akzeptierst. Ja, falls diese Straße dann geplant werden sollte, ist das korrekt, dass der da Herr Stadler dann anreiner von der Straße ist? Ja. Der dann geplant ist. Ja. Ja. Der kommt ja in den zu, oder? Nein, ist ja der Weiter Der Start ist von dem, ja. Du musst ja rechnen, da die Hitzen. Weil dann würde es ja durchziehen. Nein, kannst ja richtig. Da sie man Entwicklungskonzept im Da ist, ist, ist Witz. Witz. Witz. die Hitze da verstoßen. Das kommt schüttelt da auf. Also das Internat, was da oben sind, was ich da schließen kann, das sind ungefähr 100 Meter. Der Stab ist ja auch 300 Meter. Wenn ich 500 muss. Ja, 500, nicht, aber 300 Meter ist der Kader mehr Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Keine, dazu bitte. Ich stelle den Antrag der Gemeinde nach Möbel in Kauf des Grundstücks 1385 gegen der Hochfläche 1.007 Quadratmeter von Frau Lossi erkennt von einem Kaufpreis von 20.340. Entspätzt 20 Euro pro Quadratmeter durch die Marke und noch zustimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen wieder zustimmen. Danke. Gegenstimmen? ÖVP, FPÖ. Okay. <lacht> ich habe den Antrag. Ich habe so, ja, die Antrag Ich habe die Antwort Ich Ich ein, von dem Grundstück 1787 durch 1 KD Hoch sich der 700 Quadratmeter Der Kaufpreis 45 Euro pro Quadratmeter sind Vertrag der Sicherstellung die der Dienstverteilungskursten der Wartung Hoch in Richtung und Betreibung des öffentlichen Kinderspielplatzes. Da darf ich auch wieder unseren Fahrungsseiterbereich bitten, dass er das kurz erläutert. Wir haben da. Eine Fläche, wo wir vorher hatten, wo wir immer vorher hatten, einen Kinderstück aufzurichten. Und aus dem heraus hat sich dann eine Diskussion mit dem Herrn Bachler Bach, Bach, Martin von Heidegger und Herrn mit des, mit des der Herrn Ingenieur Johann wird das Ganze jetzt erlaubt. Das war der Bach, das ist in der Gemeinde gewesen. Und so ich habe dann früher mal so durchgebrochen, wie das Großstück aber das hat uns auch nicht anhalten. Also zu erwerben, in dem Bereich, das wir unmittelbar anschließen, nachdem jetzt das Rückhaltebett weitergebaut ist, das heißt, hier haben wir haben jetzt die Vereinigungsplan den Vermessungsplan, der dafür notwendig ist, der, äh, der für den Vorbehalt Rückhaltebett ist mehr oder weniger fertig und die Fläche mit dieser Begrenzung, ist jetzt schematisch mit der Vermessungsplan. Äh, Inhalt der Wohnung ungefähr 700 Quadratmeter, hätte das Ölgermeister nicht mehr benötigt werden. Unser Grund von der Gemeinde ist im gesamten Kontrolle, das ist der Partner zur ja, Siedlung und dort auch ganze Leute, also das ist Gemeindegrund. Und seinerzeit ist es einmal ein bisschen da angedacht gewesen, da ein Kinderstudium einzusetzen, dann ist er da eigentlich jetzt im, also im Flächenmittelsplan, ist er da im und Partner würde sich bereiter erklären, dass sozusagen die Bürgermeister schon angesprochen hat, dass diese Fläche als Kühlspielplatz von uns genutzt werden kann. Das habe heißt, er kauft es, weil er sozusagen da einen Zubau der tätigen möchte, in dem Bereich, dass er den Betrieb noch einmal erweitert und würde dann sozusagen, nachdem er die Fläche von der Dichte her braucht und parkplatzmäßig mit dem Fleck unterhalb mit den Parkplätzen zur Rande kommt Würde, das man halt der vollen zur Verfügung schon des Und da ist eben dieser Mischpreis, da was so um 45 Euro, wäre aus dem heraus angemessen, weil sonst würde sicherlich der irgendwo durch oder sehen, über 60 Euro, 70 Euro. Ja, 70 vielleicht nicht, aber 60 Euro. 65, 65 Euro wäre, glaube ich, sicherlich realistisch. Und wir hätten auf der anderen Seite eine Fläche, die, die von uns frei ist, der Park hat genauso den Vorteil, dass er die Dichte von der Grundschutzfläche ausnutzen kann, und damit wir auch auf der beiden Seiten vielleicht eine Gewinnsituation und die Gemeinde hat ein Grundschild verkauft, wo er trotzdem einen Nutzungsrektor hätte. Das heißt, es soll das heißt, ja eigentlich ein Kinderspielplatz errichtet werden, dass man dann die Bedingung benutzen dass jetzt zum Wachmann das Geld entgegen muss. Und diese Dienstbarkeit würde nachher dann auch eingetragen werden. Bitte, fragen jetzt dazu. Ja, ist das Grundstück schon geteilt und Nein, Der Vermessungsplan ist jetzt, also der Verheimungsplan, den wir für die Gesölkergedächtigen brauchen, ist jetzt davon fertiggestellt, also der ist mehr oder weniger vermessen, ist er. Und das ist dann ein eigenes Grundstück. Aber er könnte es auch bei ihm mit seiner Grundstücksfläche, wäre es genauso möglich, dass er es mehr oder weniger vereinigt. Weil wir müssten ja dann mit unserer Vereinbarung, die wir treffen, müssen wir dann sowieso definieren, weil wenn das jetzt ein eigenes, rechtständiges wäre, könnt ihr nicht sagen, auf dem Grundstück kann ich Kinderspielplatzfläche einrichten, sondern müsst ihr genauso auf, diesen, auf der Anzahl der Zelle auch zuordnen, auf dieser Fläche, dass man das dann in einem Vertrag niederschreibt und dort dann definiert. Mir ist in der Vorstandssitzung zugesagt worden, dass ich erfahren werde heute, wie das ausschaut, ob wir das Ganze inklusive Spielplatz verkaufen müssen. Oder ob, wir, ob es deine Audichte erhöhen auch in Frage käme. Ja, wir, wir müssen schon das Ganze von, von dem her, muss man schon verkaufen, also denn, wir brauchen ja nur die Fläche für, für den Spielplatz. Ja, wenn diese Dienstbarkeit, und, darf ich auch und wenn die Dienstbarkeit jetzt eingetragen wird, dann ist es so ein Recht, dass wir für ewige Zeiten dort haben, dass dort ein öffentlicher Kinderspielplatz noch dann ist. Ah, genau wir müssen jetzt meine also, wir Frage. Müssen Besitzer sein, jetzt davon, ja. um davon profitieren zu können. Genau. Und äh, für Herrn Wagner ist, ist der Vorteil gegeben, dass er die Dichte noch dann einfach nutzen kann vom gesamten Grundstück. Okay. ich habe trotzdem damals gebeten, dass heute geklärt wird und gesagt wird, ob ein Teilverkauf auf dieser Fläche jetzt möglich ist, damit die Baudichte für das gesamte Grundstück 178110, wo man das dazu tut erhöht wird und so auch ein, ein Bau möglich ist, oder ob er unbedingt mit der Dienstbarkeit die ganze Fläche kaufen muss. Das habe ich extra vorigen Dienstag gesagt. Also, ja, er wird, ja, wird sicher die ganze Fläche brauchen, <lacht> wenn man den Baukörper, was er vorhat. Wenn er da ja. einsetzen möchte, braucht er sicher die, äh, die Dichte, von, also braucht er die Grundschutzfläche in dem Ausmaß. Nicht das Parkplatz, sondern er braucht es von der Dichtebestimmung her. Ja. Weil das mir jetzt sagt, pass auf, du stellst jetzt da am Baukörper rein und ich kannst die Dichte, was weiß ich, in der Größenordnung, fast bei 1,0 ja. dort ausschöpfen, das ist natürlich auch sehr schwer äh, zu begründen. Was haben wir dort für eine Baudichte im Nachbarkastik, jetzt schon baut hast? Da haben wir glaube ich 0,5 oder 0,6. Ist das wieder so ein Beerwärmungsbedreh? Wahrscheinlich, nicht ja, da ja, haben wir mal angekündigt, dass die Teil, dann unter den unteren Bereichen Ich immer wir von dann kommen, wir mit dem, dann ja. wir mit der Fläche. Ja, ja. Schau also, ja. ja, ja. also, mal, wir schon, dass wir unter der eine Störkette unter jetzt Wir passen ja eine ganz durch, Nochmal dezidiert, ich würde nur die Hälfte dieser Fläche nehmen oder, zu, oder diesen Teil. Ja. Vom äh, 0203. 0203, 0203. Ah, ja. Ich könnte dort ja, was könnte ich dort maximal erhöhen bei der nächsten Revision des Flächenwissensplans? Das gesamte Grundstück 1787-10. Hm. Das, heißt, das, heißt ja, nicht das komme ich nicht auf 1? kannst du nicht auf, das kann ich nicht aber, vielleicht 06, aber von mir es nicht zusammen. Und mit 0,6 geht es halt auf, dass Wir ich den Spielplatz nicht verkaufen muss. Muss. Ich ja, die ganzen das haben auch gern gesehen, kannst du nicht machen. Das geht doch nicht. gut. Das, dass man sozusagen viel Fläche zurückbaut und nur Geld verkauft und dafür dann bei einigen Verdichten also 06 auf 05 nur, 6, also nur 5 geht, ne? Ja. Wer das Grundstück dort kennt, weiß, dass der vordere Bereich, wo der äh, Spielplatz entstehen soll, im Moment Sumpf ist. Ich habe es das letzte Mal in der Sitzung gesagt, das ist de facto. Äh, geht das fast hinein bis in den fast hinein, wo jetzt die Tafel steht, betreten verboten. Ich frage mich dann, wie das abgesichert wird auch. Schiff, ich mal was sagst du dazu? Sunkgebiet. Die Fläche, was da draußen ist, das ist mehr oder weniger. Jetzt sozusagen... Schöten. Schiff, bis auf dem Parkplatz. Nein, ah. der das Schiffgürtel ist da drinnen, weil das ist ja nicht das, sondern das Becken geht jetzt ungefähr ja da rein. Ja. Das heißt, wir haben von dem was weggenommen. Das geht jetzt so ein, dass also wir bitten. Gut, Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, da auch die gleiche Frage wie beim vorigen Grundstück. Wie macht die Gemeinde es möglich, dass wir dort 45 Euro, das ist eigentlich noch schamhafter wie, wie, wie beim vorigen Beispiel, wie schaffen wir es, dass wir dort 45 Euro Gut. pro Quadratmeter verlangen und im anderen Fall wohl gelaufen, Nein, lassen wir die los. Okay, wir nehmen uns zur Kenntnis, gibt es noch eine sinnvolle Frage? Noch? Ja, wie wird dann die Zufahrt gesichert sein zur Räumung des Hochwasserbeckens? Weder uh, Zufahrtssicherung, zurückhaltende Becken. Entschuldigung, ja, ich habe es versucht. Geht jetzt bei dem Spitz da aus, der da frei bleibt? da kommen wir rein. Das heißt, wir haben. Das ist jetzt da relativ schwer zu erkennen. Wir fahren da über den Zirkel, da rein. Wenn Sie jetzt zur Aktienkammer drin. Da komme ich jetzt auf, da ist das Leer drinnen, in dem Bereich. Und das ist diese Mauer. Und da komme ich zu. Also das ist wirklich ein Haus. Da ist der dieser Spitz. Das geht da aus dem, wo den Die Zufahrt zum Ökodebecken muss sicher von uns entlang sein. Das dürfen wir sicher nicht erklären. Und um E-Fall ist das Grundstück Stück höher, weil man nur da schaut es nicht viel los der angeschüttet oder? Ne? Nein, ich jetzt nichts mehr. Also ja, er wird den Kinderspielplatz freie Wälder anschütten der würde auf dem Niveau unten lassen, weil der ist jetzt vom Parkplatz ungefähr am Meter tiefer. So was? war gefällt, Ja, das klingt das so, schon. Ich denke eigentlich, dass ja es sicher für ja, ja er nicht einmal glaubt, dass er da eine macht, weil er unter ja der Garage eine Morgenbrücke Wie kommt er da hin? Ja, das ist doch doch doch Ich doch doch doch doch doch doch doch doch doch und doch fahrt er rein. Wir brauchen das ja, nein, ich ja, weil, wenn man in der noch reingebracht hat, dann ist es schön, Wo wäre nur da das Zuschuss? geht von den Kindern, die durch den Spiegel gehen, aus also der um das Spatenhof, zum Beispiel. Der geht durch, über die Bundesstraßen drüber. Es gehen auch Mütter mit ihren Kindern, die spazieren gehen. Was das